Hallo alle zusammen. Hier ist die Anleitung zur Wiederherstellung von Daten aus einem gestörten RAID 5 Array auf dem Intel Enterprise Storage System SS4000 NAS. Wir sehen uns die Ersteinrichtung des Geräts an, wie man ein RAID Array erstellt, das den Netzwerkzugang konfiguriert und einen Netzwerkordner hinzufügt. In der heutigen Welt ist es eine große Herausforderung, Dateien zuverlässig zu speichern. Praktisch jeder, der einen PK besitzt, selbst Gelegenheitsnutzer ohne Zugang zu einem lokalen oder weiteren Netzwerk, kann im Laufe der Jahre Gigabytes an Informationen ansammeln. Fotos, Videos, Dokumente und andere Dateien. Das Risiko, durch eine defekte Festplatte alle Daten für immer zu verlieren, ist ziemlich hoch. computer Computermotorboards ermöglichen ein fehlertolerantes Software-Rate. Es gibt immer noch gute Argumente für die Verwendung einer dedizierten RAID-Lösung in Form eines Nestgeräts. Das liegt daran, dass RAID auf solchen Geräten in die äh, Hardware eingebaut ist. Auch die Erhöhung der Größe und der Anzahl der Festplatten in einem einzelnen PK ist keine gute Lösung. Sie erhöht den Strom- und Kühlungsbedarf, erhöht den Geräuschpegel usw. So Mit einem NAS-Speicher sind ihre Daten sicher und über ihr Netzwerk zugänglich. Die Gerät-Technologie ist eine ziemlich robuste speicher r für ihre wichtigen Daten, aber sie ist nicht von einigen Faktoren abhängig. Für jedes Gerät ist auch ein NAS nicht perfekt und kann auf Dauer auffallen. Infolgedessen verlieren Sie den Zugriff auf Ihre Dateien, die darauf gespeichert waren. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie einen Speicher auf einem Intel Entry-Storage-System NAS, Modell SS400E, einrichten und wie man Daten im Falle eines nas ausfalls eines Festplattenfehlers oder einer versatlichen Loschung wiederherstellt. Schauen wir uns zunächst die Ersteinrichtung einrichtung des NAS an. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie die IP-Adresse des Servers ein. Nach der Anmeldung werden Sie zur Seite Festplatten initialisierung weitergeleitet. Wenn die angeschlossenen Laufwerke nicht in der Liste aufgeführt sind, klicken Sie auf Scannen und Starten, um die Konfiguration zu starten. Der NAS beginnt mit dem Schreiben von Informationen und der anfänglichen Partitionierung der Festplatten. Der NAS wird ähm, dann neu gestartet. Warten Sie, bis das System wieder hochgefahren ist. Als nächstes wird ein Willkommensbildschirm angezeigt. Klicken Sie auf Weiter. Um mit der Konfiguration fortzufahren. akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung, Weiter, Next. Der erste Schritt besteht darin, den Systemnamen, die Uhr, die Netzwerkeinstellungen Den Laufwerkstipp festzulegen. Das Gerät erlaubt drei RAID-Typen 5, 0 und 1. Wir brauchen fünf RAID. Geben Sie in den Speicherplatz-Einstellungen die Festplattengröße an und klicken Sie zur Bestätigung auf Fertigstellen und OK. Sie können die angegebenen Festplattenkonfiguration-Parameter nur unter Verlust von Informationen ändern. Neben den Informationen gehen auch gemeinsame Ordner, Benutzer- und Gruppen-Einstellungen auf den Datenträger verloren. Theoretisch ermöglicht die letzte Option der Festplattenkonfiguration das Hinzufügen neuer Festplatten in der Zukunft, ohne dass Informationen verloren gehen. Aber sie gewährleistet keine Zuverlässigkeit. Warten Sie, bis die Systemkonfiguration abgeschlossen ist. Das Gerät wird nach Abschluss automatisch neu gestartet. Geben Sie den Standardbenutzernamen und das Standardpasswort admin und das Standardpasswort storns ein. Danach öffnen Sie das Speicherverwaltungsfenster, in dem Sie einen neuen Benutzer, eine Gruppe und gemeinsame Ordner anlegen sowie den Zugriff auf administrative Funktionen ermöglichen können. Zunächst konfigurieren wir den Netzwerkzugriff auf den Speicher über das FTP-Protokoll. Öffnen Sie dazu die Registerkarte Erweitert und gehen Sie zu Abschnitt Netzwerk. Aktivieren Sie im unteren Teil des Fensters die Option FTP-Server und klicken Sie auf Übernehmen. Apply, um die Einstellungen zu speichern. Legen Sie nun einen Benutzer an, der per FTP-Zugriff auf den gemeinsamen Ordner hat, Öffnen Sie die Registerkarte Benutzer Users und fügen Sie einen neuen Benutzer hinzufügen. Geben Sie den Verbindungstyp, das Login und das Passwort ein. Als Nächstes erstellen Sie einen neuen gemeinsamen Ordner. Öffnen Sie die Registerkarte in Shared Folders Klicken Sie zum Hinzufügen auch hinzufügen, Add. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie einen Benutzer aus der Liste aus, dem der Netzwerkzugriff gewährt werden soll. Legen Sie Lese oder Schreibrechte fest und klicken Sie auf Übernehmer Apple, um zu speichern. Klicken Sie auf OK. Danach können Sie sich über VPN mit Ihrem NAS verbinden und Ihre Dateien herunterladen. Die Konfiguration und der aktuelle Status des Festplattensystems werden auf der Registerkarte erwartet Festplatten angezeigt. Zurzeit läuft die Resignalisierung, das heißt der Aufbau von Speicherplatz. Hier können Sie auch die Konfiguration neu konfigurieren, indem Sie den RAID-Typ und die Volumengröße ändern. Wie ich bereits sagte, ist ein Wechsel des RAID-Typs nicht ohne Datenverlust möglich. Wenn Ihr ausgefallen ist, eines oder mehrere der Laufwerke im Array nicht funktionieren und Sie den Zugriff auf die Daten auf den Laufwerken verloren haben, kann Hetman RAID Recovery Ihnen helfen, Ihre Dateien wiederherzustellen. Das Programm unterstützt alle gängigen RAID-Typen und die meisten Dateisysteme. Es kann Ihnen sogar dabei helfen, ein defektes RAID-Laufwerk wiederherzustellen, selbst wenn ein oder mehr Laufwerke im Array ausgefallen sind. Sie können damit alle wichtigen Daten auf Ihren Laufwerken wiederherzustellen, ohne dass ein Mess erforderlich ist. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem NAS und schließen Sie sie an die Hauptplatine eines windows pks an. Wenn auf der Hauptplatine nicht genügend SATA-Anschlüsse oder äh, Stromanschlüsse vorhanden sind, verwenden Sie die speziellen Extender und Adapter, die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen. Der Reitaufbau auf diesem Gerät basiert auf der IP Store Partition Technologie und viele Wiederherstellungssoftware unterstützen diese Technologie nicht. Heldman Rate Recovery hat die Unterstützung für diese Speichertechnologie realisiert. Wie Sie sehen können, hat das Programm unser RAID automatisch erstellt und zeigt alle Parameter an. Um nach Dateien zu suchen, müssen Sie mit der Rechnermaustaste auf das Laufwerk klicken und öffnen wählen. Wählen Sie den Suchtyp Schnellscan oder vollständige Analyse. Es wird empfohlen, mit einem Schnellscan zu beginnen. Die Software scannt die Laufwerke schnell und zeigt alle gefundenen Dateien an. Wenn Sie die erforderlichen Dateien daher nicht finden konnten, führen Sie eine vollständige Analyse durch, geben Sie das Dateisystem an und klicken Sie auf Weiter. In besonders komplexen Situationen empfiehlt es sich, eine Signatursuche durchzuführen, indem Sie das Kontrollkettchen Tiefanalyse aktivieren. Das Programm hat alle Dateien gefunden, die auf dem festplatten gespeichert waren, mit einer kreolisierten Suchfunktion nach Namen zur Bequemlichkeit. Der Inhalt der Dateien kann in der Vorschau angezeigt werden. Gelöschte Dateien sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Suchen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, markieren Sie sie und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie einen Datenträger und einen Ordner aus, in dem Sie die Dateien speichern möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Danach werden die Daten in dem angegebenen Verzeichnis angelegt. In äh, schwerwiegenden Fällen, in denen kritischen äh, Systeminformationen auf den Festplatten gelöscht werden, kann das Programm möglicherweise nicht automatisch ein RAID erstellen. In diesem Fall ist die manuelle RAID-Erstellungsfunktion im RAID-Bilder verfügbar. Dazu müssen Sie alle Informationen über das Resource RAID kennen. Öffnen Sie RAID-Bilder, wählen Sie manuelle Erstellung und geben Sie dann die RAID-Daten ein. RAID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 Das Array wird im Datenträgermanager angezeigt. Jetzt bleibt nur noch, es zu analysieren, eine schnelle oder vollständige Analyse zu wählen und die benötigsten Dateien wiederherzustellen.